Adventskalender 11. Dezember Der Stern von Wilhelm Busch Hätte einer auch fast mehr Verstand als die drei Weisen aus dem Morgenland und ließe sich dünken, er wäre wohl nie dem Sternlein nachgereist wie sie, dennoch wenn nun das Weihnachtsfest seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt, fällt auch auf sein verständig Gesicht, er mag es merken oder nicht, ein freundlicher Strahl des Wundersterns von dazumal. mal. Einen wunderbaren 11. Dezember wünscht euch eure Eva.